Ja, heute geht es wieder auf eine weitere Testfahrt Wir möchten schauen, was der Akkustand sagt Normalerweise müsste er voll aufgeladen sein Ja, ist bei 100% Und 40,5 Volt Das ist immer witzig beim BMS, er landet zwar auf 41,5 Aber anscheinend fällt dann die Spannung wieder ab 5 Grad hat die Akkutemperatur ja. dann gehts einmal los, schauen wir mal wie weit das mal kommen und was der Tag so bringt <lacht> ich glaube der GoPro ist kalt worden ich mache da ein Zecken ich äh, hoffe dass das mit dem Nickkreuz funktioniert ich habe das mehrfach ab und ab anstecken müssen ich wollte nur sagen, dass ich glaube, es kommt dann bald die Sonne raus. So wie es ausschaut. Und dann wird es vielleicht ein bisschen wärmer. Es ist schon ang angenehm frisch, sage ich jetzt einmal. Aber ja. bin da Richtung St. Stefan unterwegs. Das ist die Schilcherweinstraßen Oder. St. Stefan ist das Gebiet des Schilchers, sagen wir mal so. Und so ein spezieller Wein, ein Roséwein. Ein bisschen säuerlich. Ist aber extrem gut zu so einer Jause, Brotzeit auf österreichisch äh auf, auf Deutsch Brotzeit, in Österreich sagt man Jause dazu. So, gibt es auch die Schilcher Tour. Und die fahre jetzt nach jetzt würde es mich echt interessieren was die Photovoltaik was, was die Photovoltaik bei so einem Wetter runterbringt muss ich da noch mal stehen bleiben irgendwas quietscht ich meine, das ist natürlich bei so einem Eigenbau Projekt tauchen dann immer welche Sachen auf die ein bisschen sag ich mal Uh, Big hätte ich da jetzt richtig lesen, dass das jetzt bei dem Wetter, jetzt ist 10.15 Uhr Ausfall in Bindung kann nicht hergestellt werden. Was jetzt geht's? Das ist unglaublich. Ja. Die Sonne lacht gerade ein bisschen durch. Und ich habe trotzdem 80 Watt Produktion. So, jetzt bremse ich da bergab, da geht es ziemlich bergab, nur re rein elektrisch. Mit 130 Watt. Also, das ist rein elektrische Bremsleiste. Und das ist so richtig angenehm. Also, es ruckelt nichts, man muss nicht irgendwas dosieren man kann da einfach gemütlich runterrollen und der hat jetzt den Akku 1% reingeladen also einfach ganz leicht bremsen ziehen, ist also egal ob jetzt die Vorder- oder die Rückbremsen ziehen ich habe jetzt angewandt immer die Vorderbremsen zum ziehen weil die Rückbremsen durch das, dass der Anhänger drauf hängt ein bisschen schwerer geht und ja Jetzt hat das kurze Stück bei 1% ein paar in Akku zurück eingeschaufelt. Ich gehe jetzt einmal einkaufen zum Ofen. mal was zum Knappern holen jetzt wollte ich nur schauen was ich jetzt an Ladestand habe Zwei dochzig Prozent. Und jetzt auf Google Maps mal schauen. So und das jetzt da mit dem Vorradl 16 km und ein Höhenprofil von 155 Meter 16 km 18% das heißt mal 5 circa bin ich über 80 km Reichweite muss jetzt nicht berauschend vielleicht ganz an der Bremseneinstellung liegen aber ja, ich gehe jetzt zum Einkaufen. So, ein ich überledigt. das weiß ich nicht, eigentlich habe ich mit André ausgemacht, dass ich mich heute triff, aber der ist irgendwie nicht erreichbar. Zwar weiß ich nicht, wo er wohnt. Mal schauen. Ich werde jetzt auf einmal da irgendwo hingucken und mir Mittagessen kochen. Und der kaffee tscherl. Ich habe jetzt einmal ein bisschen die Aufräte, Vorräte aufgestockt. Also, zwar da kommen ich jetzt aus, weil eigentlich, ja. Mal schauen, dann drei sind nicht meldet, werde wahrscheinlich heute nur eine Tagestour machen. Okay, ich habe da mit dem Google Maps ein Radweg eingeben. Ja, die Geschwindigkeit ein bisschen rauslangen. Also das ist schon wieder mal so ein Test für den Turbo. Ich hoffe, dass das Google Maps nicht unbedingt jetzt da ein Dings drinnen hat. Offroad-Strecken, <lacht> Mountainbike, kleinen Gang rein. Irgendwas quietscht da heute. Ich glaube dass durch dass ich die Stabilisatoren da eingespart habe, ist das irgendwie verspannt und bei höherer Leistung quietscht er ein bisschen. No. Aber wir haben diesen Radweg wieder mal positiv hinter uns gelegt. Hinter uns gebracht. Nein, bravo, da ist jetzt die straßen gesperrt Mal schauen ob ich da irgendwo durchkomme und da schon langsam vor. es ist ja heute so richtig hardcore Na ja, geschafft haben wir es <lacht> Also, da heißt es, mit einem Anhänger kommst du nirgendwo hin Blödsinn Ich glaube mit der Sonne wird das heute halt auch nichts Na ja, wurscht Machen wir uns einfach einen gemütlichen, schönen Tag das ist da das Bachel, was von der Heilquelle weggeht ich weiß aber nicht wie das heißt Sauerbrunn heißt die Quelle und mal schauen leider ist da halt überhaupt keine Sonne zum Laden naja Also ich muss ehrlich zugeben, ich weiß es ja gar nicht, wenn man da weiterfahrt, wo man da hinkommt. Ich weiß nicht, dass es extrem steil am Berg rauf geht. Und ich bin da einmal mit dem E-Bike runter oder einmal, besser gesagt mehrfach. Das also, ist super schöne mountainbike strecken Aber es ist natürlich da komplett eingekesselt und ich glaube da hast du im Sommer ein bisschen Sonne Aber jetzt gebe wir mir da ein ganz gutes Schluck von dem Heilosa. wäre vielleicht auch sehr von den 5 Liter Beutel anfüllen damit mit einem nehmen aber das müsste man probieren Die herfahren es stinkt halt extrem, aber ah, ah. ja, einfach probieren. Ah, jetzt bin ich da angekommen. Ah, wieder glaube ich, fahren sie sicher, warum nicht? Ah. Im Sommer ist da das Becken geöffnet, da kann man kneipen. Und gegen eine freiwillige Spende kann man auch immer wieder Wasser mitnehmen. So. Das lasse jetzt da stehen. Und werden wir da jetzt gutes Mittagessen machen meine noch immer provisorische Feststellbremse, aber es funktioniert. Steht super. We find ourselves starting from scratch. habe da ich das Mikro vergessen, aber also ich glaube das geht auch so ganz gut mit dem DJ, dem eingebauten Mikro. Und ja, ich komme jetzt immer mehr drauf, was ich so noch brauche, weil ich habe nur einen Würfel. Es gibt jetzt eine rustikalen Bratkartoffeln mit einem veganen Pfefferfilet. ich würde in die Kommentare kommen, ja, vegan, und so. ich versuche mir einfach ein bisschen zu nähern, obwohl ich nicht weiß, ob das jetzt viel schneller ist. Aber ich würde heute nicht unbedingt was kochen. So, jetzt habe ich das natürlich verkehrt angefangen. Ah nein, den Deckel bringe ich trotzdem drauf, glaube ich. Jetzt schauen wir mal. Sonst werden die... Oder wie sind die Hobbits dazu? Nicht fertig. Ich habe sie da mit ein paar Brunnenwasser abgewaschen. Also, sie sind jetzt nicht mit Schale, zwar, aber abgewaschen. So. Und dass man mehr einmal sieht im Hintergrund. Ah, da könnt ihr noch ein schönes Foto machen. Das wir ich jetzt in der Zwischenzeit machen. Und dann gibt es das Resultat mit dem veganen Pfefferfilet. <lacht> ich wollte euch einmal zeigen, was ich da heute so alles einpackt habe. <lacht> also und das ist nicht einmal glaube ich 30% von dem was überhaupt Platz hat im Tor Turbo da sind immer noch 10 Liter Wasser drinnen und und und also Zuladung ist eher zum Aufpassen wegen dem Gewicht und nicht wegen dem Volumen und jetzt habe ich da mal die ganzen Küchensachen ausgeräumt ich habe da mal Salz vergessen und Papa jetzt muss ich die Kartoffeln also ohne Salz essen, man meine ist gesünder aber ja jedenfalls so viel Platz habe ich im da Turbo. Ja, jetzt gibt es die guten salzlosen Kartoffeln und das Pfefferfilet Ich habe nichts gefrühstückt, dann sperren wir das Wahl Intervallfasten So schaut das Ganze aus ja machen wir so alle zwei Ja, sehr anständig Und dann habe ich eine Gurke Aber da kann man auch ganz laut machen, wir kein Öl und Essig und kein Salz mit hat. Aber das aus Fehlern lernt man und das nächste Mal wäre natürlich mehr mit haben. Uhr Deckel drauf Na ah. ja, Jetzt glaube ich, ist das Pfefferfilet aus feinsten Erbsenprotein. Fertig. Ohne mmh. Salz und ohne Chili-Sauce wäre gut gewesen. Und das sieht man ja gar nicht. Ich muss ich die Kamera nachstellen? Falsche Richtung. Ah, ja, so sieht man es jetzt. Lecker, lecker lecker lecker lecker lecker So geht das Gas noch müssen wir da glaube ich noch einen Windschutz bauen Na dann hätte ich gesagt Malzert Die lassen wir es jetzt einmal schmecken Es ärgert mich, dass ich heute die Hälfte vergessen habe Der Highlight des Tages würde ich das jetzt nicht vorschlagen, so wie er zu machen. Aber es ist, es ist essbar. Das ärgert mich. Also Chili-Sauce und ähm, Salz. Eigentlich würde ich heute nur noch schlafen Aber nachdem sich der andere ja nicht meldet Ich werde gleich wieder nachhafen Und heute ist auch schlecht schlechter wie erwartet hm. Ich will gerade, ob ich irgendwo vorbeifahren kann Wo ich so Camping-Sachen kaufen kann Und Zum Glück ist das Pfeffer vielleicht gewürzt jetzt gibt es dann noch einen nächsten test dann machen wir einen kaffee mit dem wasser da weil ich so schlauerweise vorher da das wasser schon eingeführt habe und jetzt habe ich mich ehrlich gesagt nicht geschert, auf gut Steirisch auf deutsch heißt das nicht bemüht, glaube ich, die 5 Liter, also 10 Liter Wasser im Tarduo, rauszuholen, aber wir werden das einfach testen und wenn der Kaffee nicht genießbar ist, dann mache ich heute halt noch einen. aber dann mit dem Trinkwasser von's Haus. So, Nachschlag, mag noch wer was? Ja, ich, au, au, ei, ei, ei. Das ist so heiß. Plup, plup, plup, plup. Nächster, nächster vorbei sieht mir das. Jetzt aber. Ich glaube, das ist eine der kleinsten Mokkas, die es gibt. verzerrt Funktioniert nicht. Ich glaube, die kann man, die kann man nicht verstehen. Also. Halt, glaub ich glaube, umdrehen kann man es gleich. Nein, nicht bei dieser Variante. Ich wollen wir es mal so probieren. Dauert wahrscheinlich bis zum St. Nimmerleinstag, aber... Kaffee addiktet, wie ich bin. <lacht> Also, ob der Kaffee schmeckt, das wäre eigentlich gut. So, drei Kaffee später. Da jetzt <lacht> bei der Quelle da lernt man immer die interessantesten Leute kennen. Ich habe da gerade zwei Herren kennengelernt, die einen Deine hausverein haben. Und ja, perfekt. Die suchen Unterstützung im Elektrotechnikbereich. Ja, voll cool. Ich habe immer dabei drei Kaffee gekocht. Also das mit der neuen Gasflasche hat dann super funktioniert, dann war es auch schnell fertig gewesen und mit dem Wasser. Unglaublich guter Kaffee, ich weiß nicht, liegt es Kaffee, aber das ist der billigste Kaffee, den ich beim Hofer mitgenommen habe. Ich bin ja ein kleiner Sporfuchs. Ja, jetzt werde ich weil jetzt wird es richtig kalt, es ist, also habe ich meine Uhr vergessen heute, ich habe eigentlich alles vergessen. Ich glaube es ist so halb drei schon, zwei Stunden wird es finster, eineinhalb Stunden fahre ich jetzt heim muss ich mich spotten ja, Jetzt habe ich gut Mittagessen gehabt Interessante Gespräche da Und jetzt geht es heimwärts Die netten Leute da haben mir gerade gesagt, dass ca. 100 Meter weiter oben die Sonne scheint Ja, leider, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir heute den Tag auch anders organisiert Und der Kollege mit versetzt War nicht lustig So zugesperrt und Richtung heimwärts die Brille noch putzen. Oh, super. Die haben. stellt man einmal in die Augen rein. Und los geht's. Ah natürlich den Automaten abgeschaltet. Oh, Komme ich nicht raus keinen Antrieb hat riecht es noch wie in einer Rauchkugel vom letzten Lagerfeuer. Bin eigentlich ob ich das einmal rausbringe. So Füstebremsen. Schalter ein? Hm, sitzt da jetzt fest? Na? Komm Buschi. Weiß ich weiß nicht, was ich meine Handschuhe habe jetzt vergessen. Mein Gott, no. Die habe ich hinten aufgekriegt gehabt. Da muss ich mir echt was überlegen mit meiner Bremsen. Und legen sie. Haha. Ha. Aber zum Glück merkt man das eh gleich bei den Temperaturen. Ich habe auch zweimal Doppelhandschuhe. Jetzt geht dann endgültig los Grüß hey. Gott die Dame Wo will sie hin? Na, ist denn da anfangen? Ich bin nicht so schnell. Na <lacht> na, geht schon. Bitte? Na na, ist genug Strom. So. und jetzt geht's heimwärts ja, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich mir, wäre ich heute ein bisschen höher rauf gefahren aber gut vielleicht das nächste mal oder morgen, schauen wir mal ja, jetzt wir eine kurze Trinkpause da in St. Stefan ich bin jetzt da jetzt voll die Bulle rübergerast mit maximaler Leistung also straßentaglicher Leistung und ja, ich muss ein bisschen trainieren auch. also ich habe schön mittreten. Ich bin schon neugierig, wie viel das er heute braucht hat auf dem Trip. Mann, es hat 0 Grad, es ist halt verdammt kalt. Schauen wir mal, was er so verbraucht hat. Ich werde es dann heute dokumentieren am Video. So, jetzt bin ich wieder zu Hause angekommen ich muss schauen wie viele Kilometer das ich gefahren bin ich bin schätze 60 Kilometer gefahren jetzt schauen wir mal was wir da an Batterie verbraucht haben ich werde es jetzt auf Google Maps genau aussetzen ich habe 47% ich bin bei 100% Prozent weggefahren uh, ja. das wäre eine Reihe heute von 120 Kilometer. jetzt schauen wir noch mal was wir am um, Solar wie wir heute nicht viel produziert haben. Was da runtergekommen ist heute. Ein Verlauf 120 Wattstunden. Ja, es ja, ist immerhin etwas. Es war heute eigentlich den ganzen Tag so. Einmal ist ein bisschen ganz leicht, wenn die Sonne durchkommt. Also, ja, passt perfekt. Und jetzt schaue ich noch, wie viele Kilometer das wirklich waren und wie viele Höhenmeter. Aber man merkt natürlich der Akku durch die Temperatur. Es hat heute nicht mehr wie 1 Grad gehabt. Uh, was hat denn eigentlich Akkutemperatur? ja, naja, gut 16,5 Grad. Also, er wird schon warm, wenn er belastet wird. Und ich muss sagen, ich bin halt auch durchwegs immer mit der vollen Leistung gefahren. Also, ja. Trotzdem, über 100 km im Winter mit sehr wenig Solar finde ich noch immer okay.